Liebe Freundinnen und Freunde vor unserem Bremer Landesverband, für den Deutschen Schwimmbund. Wieder ist es schon fast, sind da ja noch ein paar Tage, aber trotzdem gehen wir schon auf das Ende des Jahres zu. Wieder war es ein furchtbar anstrengendes Jahr, wie davor auch. Und was soll ich da groß sagen, was kann ich da sagen für uns? alles zusammen. Ich weiß es nicht. Es ist einfach wahnsinnig viel passiert. Nicht nur schlimme Sachen, auch gute Sachen, denke ich, hoffe ich mal, den wir als Verein machen, schaffen konnten, woran wir noch weiter arbeiten werden und so weiter. Gut, mir fällt also nicht anderes ein, was eigentlich das Wichtigste ist, dass wir, dass Sie alle gesund bleiben dass wir uns alle trotz der Beschränkung nicht verlieren als Interessengruppe, als Selbsthilfegruppe und äh, für das neue Jahr kann ich nur das äh, versprechen, was ich sonst immer verspreche und versprochen hatte, alles zu tun für uns Höhergeschädigte in Bremen, was Arbeit, technische Unterstützung, Teilhabe, Akzeptanz in unserer Gesellschaft und sowas betrifft. Aber noch wichtiger ist mir, dass es euch allen, vor allem privat, es möglichst gut geht, trotz der schwierigen Umstände, die wohl noch nicht so schnell vorbei sein werden. Also, ich wünsche Ihnen und Euch bedingliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch in, in ein weiter, weiteres Jahr 2022. Ich, als Optimist würde ich sagen: gut, es wird alles besser. Ja, ich glaube. Das sollten wir so verabregen. Also alles, alles Gute und, wir, und ich hoffe vor allem, was mir auch wichtig ist, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen können. Und dass ich möglichst viele von euch wiedersehen kann, viele von Ihnen. Also mit ganz herzlichen Gruß von mir. Alles, alles Gute und danke für eure Aufmerksamkeit schön